Herzlich Willkommen! Heute geht es noch einmal um Google Scholar und zwar darum, was man über die AutorInnen herausfinden kann. Jannik ist nämlich super stolz. Er hat jetzt gesehen, was hat Herr Christian Drosten, der ja in aller Munde ist seit der Pandemie, eigentlich alles veröffentlicht und was davon ist frei zugänglich. Und das muss er direkt Xenia zeigen. Ich habe mich nämlich gefragt, sagt er, warum die Namen der AutorInnen als Link dargestellt werden in den Zeilen unterhalb des Titels. Da habe ich einfach mal draufgeklickt und schwupps, guck mal, wo ich gelandet bin. Hier kann ich sehen, was der Autor alles geschrieben hat, wie oft es zitiert worden ist. Ich kann das nach verschiedenen Kriterien sortieren und ich sehe, dass der größte Teil frei verfügbar ist. Wow, Yannick, das ist super, total klasse. Du hast da wirklich richtig schön was entdeckt, was dir sicherlich weiterhilft. Es gibt aber einen kleinen Haken. Denk daran, dass Google Scholar nur ein Tool unter mehreren ist und nicht ganz durchsichtig, wie das denn da so alles reinkommt. Aber erst einmal, was bei Google Scholar von einem Autor oder einer Autorin gelistet, das kannst du jetzt immer finden.